Lasse Johannes Linus und Lenz hier mit InfraTech. Hallo und herzlich willkommen zu InfraTech. Wir zeigen euch, was wir heute gemacht haben, äh, was wir in der drei Tagen gemacht haben. Ähm, genau. InfraTech ist quasi Lasertag, aber halt in billiger und so, dass es quasi jeder, wenn er ein bisschen programmieren kann, selber nachbauen kann, denn das richtige Lasertag ist halt oft sehr teuer und man ist auf Leute angewiesen, die dafür die Technologien haben und wir wollen das quasi davon entkoppeln und haben das entwickelt und... Okay, ähm, genau. Und jetzt gebe ich das Mikrofon weiter an Lenz, der etwas zur Hardware erklären wird. Also wir haben das uns so eingeteilt, dass ähm, der Johannes sich mit dem 3D-Druck beschäftigt und der Linus sich diese, dieses Geschirr rum beschäftigt. Und ich mich mit den äh, Knopfzuweisungen und Hardware vor allen Dingen. Zudem hat sich Lyson danach auch noch dafür entschieden, ein bisschen mit dem Bildschirm, also der das dann anzeigen wird, äh, zu, anzuschauen. Und ja, das. Ist gut. So, ich zeige euch jetzt den Prototypen von der. Von dem Geschirr, das ist natürlich noch nicht ganz fertig. Mal. Das ist dann quasi der, der Empfänger. Das zieht dann jeder Spieler an, und damit er getroffen werden kann, falsch herum. Das hat insgesamt drei Empfänger. Das hat dann drei Empfänger, zwei vorne und einen hinten. Das heißt, man kann von vorne und von hinten getroffen werden. Da es der Prototyp ist, ist er noch nicht komplett ausgereift. Und du hast ihn gerade falsch eingezogen. Äh, egal. Auf jeden, Fall, auf jeden Fall hat der hier vorne an zwei Seiten, an den vorderen Geschirrbändern einen Sensor und bekommt dann hinten noch einen hin. Das Produkt ist natürlich noch nicht fertig, unter den Armen sollen noch. Gummibänder hinkommen, damit man da, damit auch größere Leute das anziehen können. Ich habe mich mit den Knöpfen, also die Zuweisung der Knöpfe beschäftigt, wo es halt auch darum geht, wie wenn diese, man diesen dieser Infrarot Taschenlampe das Signal gibt und äh, wie lange das wieder mit dem Aufladen des Akkus funktioniert, damit man auch äh, sich gegenseitig dann auf diese Sensoren äh, schließen kann. Außerdem hat man jeweils drei Leben, womit man dann eben, dann, wenn man dann alle Leben verloren hat, dann nach 30 Sekunden wieder weiterspielen kann. Und ja, das ähm, genau ich habe mich um die hülle davon gekümmert ähm, die wir dann 3d gedruckt haben es gab aber mit dem 3d drucker ein problem weswegen wir jetzt noch keine fertige hülle haben aber zumindest dem äh, ich habe die hülle entwickelt wo dann das ganze später rein soll da ähm, hat gibt ist ein loch für die display und mehrere halt für taster dann und was für die LED, genau. Ich, genau. Das war's. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich hoffe, dass Sie, Sie bald Erneuerungen von unserem Produkt finden.